und ja, oh, willkommen. Oh, mein Name ist also Ich bin Wir zurück zum Forest. <lacht> ja. Hier sind beim letzten Mal, das ein paar gestorben. ich meine es kann passieren. Ah, ja. das also wir wieder. Ich komme gerade vor wir. hinter die Russ. Ja. so, hat so wir Also so der die Russ mir erzählt, Also das bestimmt schon mal gewisse Formen an. Naja. Oh, das macht mir Sorgen. Ich weiß nicht, was das macht. Also, ich es mal gebaut, aber ich weiß nicht, was das macht. Ich würde gerne schlafen. Ey. Schlafen ist für die Schwachen wahrscheinlich. Schlafen ist für die Schwachen auch kusisch. Ich meine, am Anfang haben, haben wir genug überlebt und jetzt äh, überleben wir noch niemanden Tag. Ey. Wir ja. sind da, wir so läuft das. Ja, das der ich höre im Moment keine Gegner. So ja. Vielleicht müssen wir ja einfach nur leise sein, dann kommen die nicht zu uns. ganz ganz leise sein. Aber ich wollte schon noch doch als letztes eine Techno Party machen. Nee. <lacht> oh. Ich glaube das ist da, das war was den man... P. Ich glaube die brauchen Unterhaltung. weil die ganze Zeit nur nur wildfremde Menschen zu töten, das wird doch auf Dauer langweilig. Ich nicht auch. Ah. Hm, das können wir uns denn noch bauen. Baum irgendeine da, Idee, ne? was, was was wir uns verbauen könnten? Ja, ist mit eine Seilrutsche. Eine Seilrutsche? <lacht> Warum eigentlich? Warum brauchen wir eine Seilrutsche? Oh, sieht man sieht doch nicht. Können wir ein Baumhaus bauen? Lösungsgestell, Knochenkorb. Ich baue mir einen Knochenkorb. Ich baue mir ein Baumhaus. Kommt hier neben den Stein und den Gliedmaßen. Oh, Stöcke. Mal schlafen gehen. Schlafen gehen? Ja, so gut wie bei mir. Ja, so gut wie ja, bei mir auch. Komm schon, Balken. Enttäusch uns nicht. Na los, mach schon. Los, hau rein, alte. Komm schon, mach schon. Und sterben wir doch. Oh, ich kann schlafen. Ich auch. Also yeah. wir laufen wieder voll geheilt, ne? Wir, wir haben zumindest äh, die Nacht haben wir zumindest überstanden. Was soll das eigentlich sein. Oh, so ein Knochenkorb werden. Das ist, das ist ein Knochenkorb. Ich muss mir was zu essen machen. Äh. Ich ich Rasenföhn. Ah, du die Samen in deinem Garten? Ah, ich hab Samen! Sehr gut, pack die da rein. Ich muss erstmal was was vermampfen, ey. Hm. Ich esse das Bein. Aber warum denn nicht? Ich Schmeckt lecker. Bein. Mal auf Schenkel. Heute, Heute gibt's Bein zum Frühstück. Brennen. Brennen, widerliches Bein. Jetzt ist von ja wenn wir in diese einen höhle reingehen ey. irgendwann mal, mal wissen, okay, was drin ist. machen ich denke mal, das ist, äh ich denke, das ist heute eine gute idee einfach mal was anderes zu sehen. Ja. wollen wir da draußen sterben wir ja die welt draußen ist gefährlich dass im ja. untergrund gehen verdammt ich habe den verfehlt Moment. ich kann denn keine ringe blumen mehr tragen kann man die auch irgendwie einlagern. Warte mal, ich sollte erstmal die Samen einpflanzen, damit ich die nicht unnötig mit mir rumschnecke. Ah, da! Kann man tatsächlich sehen. Super. Dann also, bringe ich noch eben was. Zur Note noch was Not mit. So da auch noch, das wird reichen kaputt machen ich schon dutzende mal dagegen gehauen dann lass es mal in die höhle gehen ja, Warte, ich nur diese eine falle da fertig bauen nicht von unserer basis gebaut habe Brauchst du dafür noch stöcker und ähm baumstimme ja. Zwei Stöcke noch, ein Stock noch und zwei Baumstämme. Ich den Die nukleare Explosion jedes Mal. So, ich so. weiß jetzt nicht, wie sie getriggert wird, aber ich hoffe, die wird nicht getriggert, wenn ich jetzt hier stehe. So mal, wenn er da kommt, verstecken wir uns einfach dahinter. Mhm. Guck mal, ob da jemand reinläuft oder so. Ja, warte. Warum ist unsere Mauer schon wieder kaputt? Die Mauer ist schon wieder kaputt? Ja, schon wieder, an der gleichen Stelle. Oh Mann! Wer macht hier immer... Ach, ach, ach, ja, genau. Sind die anderen. Ah, ich baue... Ich baue, baue immer... Genug. Also hier sind Baumstämme überall ähm, noch mal eine Wand mit Tür hin? Neue Pflanze entdeckt. Oh. Äh, hast du noch einen Baumstamm? Ich baue noch einen. Da liegen nur bei welche. Für Baumarzt habe ich denn? Hm, noch ja, nicht fertig? Nee, Moment. Was ist das Baumarzt, weil ich die ganze Zeit gesammelt habe? Ach, das ist eigentlich zu Ende gebaut? Nee. Was finden ne? ja. oh, kann, Muss dieser Stein ausgerechnet hier sein, ne? Kann man irgendwie kaputt hauen? Oh, ah, jetzt verstehe ich. Ich habe mir hab jetzt eine Axt, ähm, eine Axt gebaut. Mit Stoff die kann ich anzünden und ich glaube, dann macht die noch mehr Damage. Ne? Habe ich letztens versucht, mit einem Stein. Hast ja gesehen, wie das funktioniert hat. Ja. Das hat nicht so gut funktioniert, ne? Ne. Hm. Dober Baum, falle rum. Hier ist, dann, hier ist dann noch ein Riss in unserer Wand. Mann. Hm. Ähm... Um. Ähm... Um. Was? Äh... Hey. Nee, nee, nee, nee, nee, so will ich das nicht haben. Weil dann ja. schon ruhig. Das geht aber gar nicht mal. dem dein ich werde von dir aus ey. von deinem äh, oh, ja. mikro da äh, äh. äh, äh. kann ich die ringe blumen irgendwo hinpacken ey? so, so ja. ich denke mal Okay. ist ein bisschen, <lacht> Ja gut, komm, lassen sie in die Höhle gehen. Ja. Guck mal, da drin ist na gut gut, hm. vogel okay wir oh. oh ich sehe nichts Vogel, okay. Ja. schon mal eine fackel wir kriegen wir noch das gehen wir ja noch mehr auf die fresse ich sehe hier einfach gar nichts sehen ich weiß nicht wo der boden ist hm. für geräusche ich weiß es auch nicht ich weiß nicht Hm. Hey, ich gesagt, will ich nicht mehr hier runter. Lass mich wieder hochgehen. Ja, das ist wieder hochgehen. Wieder ja, unten schon am Boden. Ey. Renn. <lacht> Was rennen, ich hoffe, du, du kletterst schon nach oben. Ja, ich war fast am Boden. Dann sah ich irgendwie so Viecher am Boden krabbeln. Ich höre die ganze Zeit nur, halt nur Viecher, weil ich einfach gar nichts sehe. <lacht> Ist nicht am Feuerzeug angemacht? Nein, habe ich. Das habe ich vergessen. Also ich, äh, also ich würde einfach mal sagen, wir gehen da erstmal nicht runter. Ich habe halt gedacht, wir schätze und was weiß ich. Vielleicht kriegen wir ja da was schönes wie eine Taschenlampe oder was weiß ich. ich glaube, die Taschenlampe müssen wir erstmal finden. Wir ja. Sollten uns ja generell erstmal umsehen. Ja, deswegen meine ich ja, ja erkunden. Jetzt mal, wenn wir erkunden, sind da viecher Jetzt mal, ja. wenn da viecher sind, sind wir tot. Genau. Ja, wie viele Fahrten sind es eigentlich? Die, die, nehmen, die dritte, ne? Ja. Haben wir immer noch zwei Parts vor uns? hier wieder in der Nähe ist ich würde ja gerne mal wissen ähm, wo denn mein baumharz ist finde ich schön. Sind diese komischen braunen steine ich sehe die halt bei mir gar nicht das wie so kleine Kieselsteine. Ich hab's gefunden. Danke. Was macht man damit? Ja, mal sehen. Ich denke mal, mit dem Baumharz kann ich mehr Geschwindigkeitsmacher machen. Dabei brauche ich noch eine Feder und. Ah! Okay. Okay. Komm her, Bombi! Sehr gut. Ich habe hab jetzt, hab jetzt meine Waffe, aber hab ich jetzt einfach meine handgemachte Achse habe ich jetzt einfach schneller gemacht. Mach mit... Tja, was? Oh nein. Was seid ihr denn für Viecher? Will ich zurückkommen? Was ist das? Was soll das? <lacht> was Warte ist ich. das für Viecher? Warte, ich komme mal kurz zurück. Oh, ich habe gerade ein Bambi erledigt. Hilfe! Äh. Was zur Hölle? Was, was zur Hölle? Äh, okay. Ich zünd mal meine Arme. Okay. Oh, wow. Ich bin tot. Ja. Gott. Ich möchte ja nicht sagen, ich möchte ja nicht sagen, aber ich bin tot. Ich habe natürlich gerade eine Falle eingebracht. Der ist auf die Falle draufgetreten. Sie hat einfach mal gar nicht äh, angeschlagen. Oh, ich Wieso der? der ist auch nicht gestorben, glaube ich. Ich sterbe gleich schon wieder. Ich bin tot ich habe den angezündet und all so was aber nicht alter warum ist er auf einmal Komm, immer stärkere gegner ey. Ich tot. Okay. Ich nicht mit du bist auch tot, ne? Ja. Ja. Dann neu starten. Wir haben schon wieder keinen Tag überlebt. Woohoo! Ich habe einen Tag überlebt. Steht bei mir. Ich nicht. Warum auch nicht? Okay. Okay, auf zurück zur Basis. Wie ja. mal Es macht langsam keinen Spaß mehr. Warum kommen hier so starke Gegner? <lacht> ja. Anfang war voll chillig ja am anfang war das chillig und jetzt auf einmal sterben wir nur noch hat meine eine falle hat voll gebracht ey. ist mit einem schlag weg gewesen und andere Viech. Ah. ich muss wieder zu meiner leiche Wie oft sind wir jetzt schon gestorben. Oder nicht drei vier mal ja, ne? Oh nein, das Vieh ist immer noch da. Hat ja, bestimmt irgendwie voll in so einen Spawnpunkt irgendwie reingenistert. Ja, irgendwie schon. Oh nein wenn man flugzeug bleibt was ist das überhaupt für ein viech ey Na, du, komm her fall ist wieder bereit komm her nein nicht dann angreifen du blödes viech Jawohl. Jawohl, ist tot Der Fisch hat Leder, okay. Bring ist es einfach mal um, ey. Oh, man braucht nur einen Stock, um die wieder bereit zu machen. Ja, so, so wie die Hasen fallen. Ja, wir brauchen mehr von diesen Fallen, ey. Ja. Ich denke mal, dass wir jetzt mittlerweile an diesem Punkt an, angekommen sind. Wo uns einfache Fallen uns einfach gar nichts mehr bringen. Und Unsere Feuerstelle ist schon wieder kaputt. Wo ist meinen mein Rucksack? Irgendwie sehe ich meinen Rucksack nicht. Habe ich jetzt alles verloren? Ich weiß nicht. Ich, ich habe ich hab mein ja. Zeug äh, gefunden. Also. Hast also, du ah. also Stöcke? Ich glaube nicht. Äh, weil ich muss ganz was essen, weil sonst verrecke äh, ich wieder. Trinken. Der hat ja wirklich Fell, ey. Ja, bin nicht mit. Sie vorstellen wie... Oh mein Gott. Komm, bitte geh an. Ja. Okay. Boah, ey. Gib mir das Bein, ey. Kann jetzt mit Knochen, äh, nicht mit dem zum Bauen. Ja, dieser Einkampf der kaputt, glaube ich. Ja, entschuldige mich mal, ich war noch mehr von diesen Fallen, wenn es geht für eine falle überhaupt äh, Dornwandfalle eine Dornwandfalle okay ich brauche mal auch eine äh, fortgeschrittene Fallen Nein. unsere ganze Basis hier mit schmücken am besten ja ich stelle meine mal hier hin brauchen wir ich habe keine seile ist noch Seine? da kann man sich glaube ich mit Stoff herstellen. Stoff? Ja, ich glaube sechs Stoff oder irgendwie sowas. Köcher. Tatsächlich. Steinbeutel. So, was Wasserschloss. So, was Stein wollten. Äh. Stein, Stein, Stein. Stein. Stein, Stein, Stein, Stein, Stein. Stein, Stein, Stein, Stein. Stein, Stein, Stein. Nein. Wir, wir müssen hier Patrick's Haus immer wieder sammeln, ey. Patrick wäre stolz auf uns, ne? Ja. Weil ich meine, sein Name ist nicht RICK. Hat da nicht noch ein Baumstamm rum? Cool. So, Steinbeutel, Sperrtasche, Wärmanzug, Hasenfellstiefel, What? Köcher, Schneeschuhe, Wasserschlauch. Äh. Ein Wasserschlauch? Da brauchst du einen Wasserschlauch? Also nicht, ich gucke nur die ganzen Rezepte immer nach Steinbeutel, Mutantenrüstung. Wo hab ich dann ja oh, ein Vogel ist auf meine Hand gekommen. Jetzt hau ab. Ähm... Okay. Baumstämme und Stöcker. Ja, Steine hast du schon? Ich glaube, die Dinger werden es bringen, hoffentlich. Neues Tier entdeckt. Wo? War ja. noch ja. ein Stock? zwei. Zwei Stöcke und noch ein Baumstamm. ich glaube, wir sollten erstmal mal schlafen gehen. sondern nur ein Baumstamm. Oh. Oh. Ich glaube, schmerzhaft. Ja. Ja, ich habe den Arm gegessen. Ich glaube, der, der war nicht mehr so frisch. Aber, ah. Was mich nicht umbringt, macht mir nur noch her. Ich sollte darüber nicht reden. Ich bin mittlerweile so gestorben. Sein oder nicht sein. Sein oder nicht sein. Was hast gerade gefuttert Was das für eine Kraft? Kruste, Mutantenrüstung, keine Ahnung, wo ich die habe. Wahrscheinlich, <lacht> ja? Wahrscheinlich von dem alten Typ, die du einfach abgebogst hast, ey. Ja. Ah da, Mutantenrüstung. ja mal ausrüsten ey. ja habe ich habe ich jetzt auch Boy. ich habe es halt, zwar nur an einem arm aber, aber ich fühle mich jetzt auf jeden fall mächtiger ich glaube das ist auch, auch gar nicht vom spiel so vorher ist dass, dass wir so schnell schon mutanten begegnen also nee. nicht aber mit kann ich mich nicht Das dauert noch so lange. Ah! Ähm, wir haben Besuch. Besuch? So? <lacht> Wo sind sie? Ich höre sie auf jeden Fall. Aber wisst euch, ja, ihr seid ja vor unseren Türen. Wer kommt her? Oh nein, es ist blauer. Ja. Raus. So, Aber sind Kommt er, kommt er. Das. Ja, eine Menge. Ich sterben. Ich bin schon wieder tot. <lacht> ah! Hilfe. Ich habe ah. nicht meine Falle Oh Gott! Gott, Gott, Alfa! Nein, ich bin tot! Richtig <lacht> gehauen ab oder ich was? Ich hab keine Ahnung. Aber Ich merke gleich schon wieder so ein großes wie ich dabei. Oh Gott! Es ist dunkel und ich kann nichts sehen, ey. Und ich ich komme nicht mal raus. Die blockieren den, den Ausgang. Ach Gott. <lacht> ich glaube, wir sollten dieses Gameplay einfach abgeben. Ich warte, das ist Markus. Ach was? Ich bin jetzt wieder alles so aufgestaut, das macht keinen Spaß mehr. Wir machen uns einfach eine Basis in der Nähe des Flugzeugs. Ja, dann... Na ja gut, okay, dann ist so unser Spawn-Problem nicht mehr so weit weg. Ja, deswegen. Lass ihn. Auch schon wieder Viecher am Krabbeln. Ist irgendwas ganz Kleines am Krabbeln, geil. Was ist das? das ist ein Baby. Damit ich jetzt noch eine Axt hätte, wenn ich schlecht. Aber habe ich nicht. Oh, ah, das Mutant ja ich weiß da ein ganz schön großes wie oh ich, ich komm will mal. nicht mehr okay. ich kann nicht mal heraus wer so ein kleines fisch direkt vom eingang ist aber die bombe sterben oh. hm? kommt was Jetzt einfach meinen Rucksack. Dann nehme ich das zurück zum Flugzeug. Dann brauche ich mir da... muss ah, ich mir da ein schönes Taubchen. Dann irgendwann, wenn wir stärker sind, bauen wir da wieder zurück. Nee, ich glaube, dass diese Basis mittlerweile verloren ist. Das ah. Lass mich durch. Oh nein jetzt eine wand ich sehe nichts ich bin tot jetzt, jetzt mehr mir reicht es endgültig ey. Ja. So. Ich habe meine sachen jetzt gehe ich wieder nach hause ich bin, ich bin gestorben oh. ich bin auch leicht tot aber ich habe meine sachen und ich bin sehr näher zum flugzeug ja, bleibt mal da damit ich weiß genau. wo ich hinlaufen muss Alter, äh. da blöd ist, wenn wir dann da sterben, ne? Und die Viecher töten uns da. <lacht> ah, oh Gott. ich bin schon wieder tot. Ich bin ich mal zwei Sekunden wieder da. Ich, ich bin Au. direkt wieder tot. Gott. Ich verstehe ich warum der schwierigkeitsgrad auf einmal so hoch gegangen ist Versteht auch Doch, ein sehr fetter typ ey. aber immerhin bekomme ich hier ganz schnell meine sachen wieder ja. aber dafür sterbe ich gleich wieder ja, was geht oh. Oh, Mann, ich kann nicht sehen. Und oh, ich bin schon wieder tot. So, ich habe einen Stock, verpisst euch. Alter, ey. wo ist das Flugzeug? Ey? Bist du ein Flugzeug? Ja, ich bin da. Ich bin ja gerade wieder gestorben. Okay, ich komme dabei. Ich, ich kann nicht auf dem Flugzeug klettern Nein. Ah. Ja. Dann hilft mir. Ja, ich... Hm. ich. Bin schon wieder weg so. Ah. mich jetzt flugzeug. Ich da rein. Ja, ich bin drin. Okay, ich hoffe, die kommen hier nicht rein. Dann ich habe mich getötet, aber ich bin tot. So, ich chill jetzt hier mal. Okay. Alles klar. So, was machen wir denn als erstes? Warte mal. Bist du dort? Okay. Ja, ich, bin's. ich, ich bin's bin. schon Sache. hier rein. Naja, aber die sind hier immer... Oh, so äh. die, die laufen hier einfach so durch die Gegend. So, <lacht> ja. oh, ich kann halt nicht hier reinputsieren, ey. Wo mir ein Lagerfeuer bauen? Mir ist kalt und ich bin nass. Oh. Das, ähm, ja, mein Bildschirm weiß, das heißt, ich könnte erfrieren. Oh, kann passieren, ihr Typen verpisst euch, man. Das ist, glaube ich, der Witz. Ich glaube, die gehen nicht weg. Oh. Verpisst euch. Hm. Ich sterbe halt noch... immer, immer und immer wieder. Wisst ich. Boah, ich hab einmal mit dem Ding gehauen. Boah, ich kann ihn sogar werfen. Cool. Es... Wir sind hier einfach gefangen, ey. Ich treffe dich mit meinem Speer, Was machst du jetzt? Kannst du die irgendwie vertreiben? Oh, ich bin ganz sehr sicher hier. Ich nicht. Ich habe gar nichts. Was? Aha. Oh, da bist du ja. Vielleicht wollen wir ja reingehen. Da oben. Ist einer. Ich will mir ja reingehen. Merken wir nicht, dass wir hier sind. Vergessen uns. Nee, ich glaube nicht. <lacht> <Das> <lacht> ist... <lacht> Warum kommt denn ja. hier mal nicht? Hier so schlafen. Nee. <lacht> Jetzt ist es so langsam ruhig gerade draußen auch nicht. Irgendwie nicht. Was ist das? Nein, nicht. Hm? No, du hast ein Foto gefunden. Nein, deshalb habe ich die ganze in der oh. Kann der Frau die Haut abziehen? Was? <lacht> ich bekommen Outfit geil. So. Was bauen wir denn als erstes? Ein Lagerfeuer oh. So, jetzt habe ich mich gerecht, Bitch. Aber noch was ich glaube nicht Du glaubst was. du bist du ja. Oh nein. Wir sind immer noch nicht sicher. Ah! Oh mein Gott. Du nackter error. Das ist das Ende. Wir sind verloren. Wir kommen hier nicht weg. Ich meine, wir haben jetzt hier gerade einen fetten Mutanten hier. Hier, an dem wir nicht vorbeikommen. Ja, mein Vogel ist auf meinen Angriff gelandet. Das ist auch was. <lacht> ja, aber trotzdem. Hey, Leute, ich will euch nicht das Trabkit einsammeln, du sollst das Zeug gehalten haben. Oh! Ich würde sagen, wir schaffen uns mal aus, wir hauen uns einfach ab. Ich will aber nur hier bleiben, glaube ich. Ich will nicht hier bleiben. <lacht> Wieso nicht? Warum nicht? <lacht> nicht? nicht? Hallo? Ich glaube, jetzt habe, habe ich sogar alles verloren. Mein Gott! Ja. Ich würde mal sagen, wir starten das. Kap Boy. Ja war dann. Aua! Ich würde mal sagen, wir beenden den Part! Okay, wenn meins. So, ich will jetzt frei. Ich... Moment mal. Ich will noch zumindest mal da aus. Man. Ich komme hier einfach nicht weg. Ja, oh, ich habe Idee. Oh, verfolgt mich, du blödes Vieh. Ich flog halt einfach mal hier weg. Vielleicht mal eine Idee. Ja, rennst du dir, glaube ich, zurück. Oh, super. Ich habe all meinen Stoff verloren. Ich habe alles verloren. Oh, warte, Moment. Das war ein reicher. No, hey, hab ich's doch wieder. Sehr gut. Aber ich möchte nicht wieder sterben. Wo kommen die denn auf einmal her? Ja noch mehr Gegner auf einmal. Oh, oh Gott! Na, no, ich bin nicht hier oben. Warte mal, ich darf das Viechhaut ab. Geht langsam weg bist du bist du ich sehe ich nicht ich, ich weiß nicht wo du bist ich habe angst war, ich bin auf dem flugzeug Ach, du bist doch auf dem flugzeug ja. Ups. <lacht> ich würde mal sagen ich habe ähm, lass uns hier und unsere neue ja, unser neues, neues lager aufbauen am fuß der klippe wo wir ganz am anfang waren Okay, warte mal ich schaue mir halt mal an ja aber dann ja wir fangen einfach noch mal von vorne an ah, nicht beim flugzeug das ist doch, das ist doch völlig egal wo, wo wir sind ich meine wir müssen sowieso jetzt irgendwie äh, eine möglichkeit finden ja wenn man sterben dann müssen wir ja irgendwie wieder hier rennen ja kann auch ja machen mir egal ja gut, dann wo, wo wird da das sind hier? hier Ja wenn dann hier, hier so oder, oder doch lieber da oben. Ja, erstmal sind die Gegner, ne? Oh nein, ich nicht schon nicht. Oh ja. Au. Äh, <lacht> Aua. Na gut, wie ich das hier weitergeht, dann sehen wir in der nächsten Folge wieder. Tschüss, die Kopf. Ja. Tschüss!